Geht. Ich habe gerade Kroketten gemeistert mit Yuri. Was <lacht> Flirre, doch, doch, doch, doch, doch. Jurino, ay, yo, da Okay. Juri am okay hier hat sich was verändert. Ähm t ist offen. Ein massiver Zaun später e. Da müsste schon ein Erdbeben kommen. Ah, okay. Macht aber immer noch keinen Sinn, dass gesagt hat, da ist noch ein Zaun. Ähm, okay. Leiten sich eine Truhe. Denn die Gegner hier stärker. Zeig mal. Okay. Das da okay was haben wir ja oh, Forschung auf hochtouren nichts wird man von meiner was? nichts wird mich von meiner forschung abhalten moment mal so war das doch schon immer okay cool noch so eine puppe für für repeat cool Okay, ja, wie gesagt, ich gehe die ganzen Dungeons hier noch mal durch, und um zu gucken, ob hier neue Monster und so rumlaufen bis jetzt. Ich gehe die alle so nach der Reihenfolge ab hier. bei diesem diesen Abwasserkanal von Safias. In dem Wald, das ist jetzt erst die dritte Dungeon, durch renne. Und hat sich schon gelohnt, ja oder weniger. Außerdem lerne ich ja gerade neue Sachen. So ganz nebenbei. So. jetzt eine Abkürzung geschaffen. Ah, komm mal. Jetzt bin ich hier. Cool. Muss ich irgendwann storymäßig noch mal hier hin? Oder warum ist das jetzt einfach hier so? Keine Ahnung. Ich tue meine Dings einsetzen, weil ich hier mal mich umschauen will in Ruhe. Hm. Ist noch irgendwas oder... Oh. Hasenohrflügel. Oh, die brauche ich für irgendwas. Glaube ich. Ich glaube, 15 brauche ich für irgendwas. Ist noch nicht mehr was. jetzt hm. oh, nichts mehr. Okay. Schade. Alles klar. Okay, irgendwas passiert hier, wenn ich nicht diesen Ort hier näher. Also Scheiße, zeig mal. Ah, was ist los mit dir? Diese Blumen sind so hübsch. Hm, da ist eine. Genau. <lacht> ich werde das nicht mal versuchen auszusprechen. Du hast ja eine ganze Menge mal Blumen, nicht wahr, alter Mann? Oh, es ist nur ein Hobby unter vielen. ja hm, wie ist es denn? Wie heißt denn dann dieses hier? Ja, eine Sekunde, das ist eine Tränentulpe. Und die hier? Warum? Hm, das ist eine Regenbogenblume. Falsch, Opponent, das ist Cisco und Schönfrucht. Bist du vielleicht ein Botaniker? Sie haben sich jetzt zufällig nicht erkannt. Für mich sieht sie eher so aus, als ob sie die Zinn, was auch immer, zufällig gekannt hättest. Nein, nein, wirklich. So, wie kommst dass du gerade dieses Nachtschattengewächs kennst? Ah, hört mir zu. Klingt so, als gäbe es dafür einen bestimmten Grund. Ja schon, pflanzen mochte ein alter Freund von mir damals bei den Rittern sehr gern. Das Zimmer meines Freundes war immer voll davon. Dann hast du also einige Freunde damals. Überrascht ja, dich das etwa? Der arme alte Rave würde doch eingehen, wenn man ihn alleine lässt. Oh Gott, wie soll man bloß reagieren, wenn ein mann anfängt wie eine Maus zu wimmern? Sagt einfach, oh Raven, du großes Dummerchen, du bist so süß. Ha, das trifft wohl nicht ganz. Ah, Judith liebest du bist ja kalt wie Eis. Du meine Güte, das mit dir und deinem Freund bei Ritter ist ein bisschen wie zwischen Flynn und Juri. Naja, es ist nicht vergleichbar mit dem vorbildlichen Freundschaft dieser zwei Jungs, aber ja, wir waren Kumpels. Ich halte meine Freundschaft mit Flynn nicht für vorbildlich nicht Aber die Jugend ist vergänglich und das geht für jeden von uns. Diese Freundschaft liegt ein lange zurück. Oh, seid ihr etwa im Streit auseinander auseinandergegangen? Hm, ja, das könnte man wohl so sagen. Wirst ihr etwas ausmachen, ein paar von diesen für mich zu pflücken? Junge Dame, hm, oh, aber sicher doch. Feuerlieder, Lieblingswohn von jemanden den Raven gekannt äh, gern hatte, wird diese Person auch die sie mögen? Okay. person die den ganzen Raum voll, voll dieser Blumen hatte. Ich habe das Gefühl, das sollte mir irgendwie, weiß ich nicht, so einen Hinweis geben. Ich renne noch mal hier durch. Wie gesagt, ich stürme noch hier die ganzen Dungeons noch mal abklappern, in der Hoffnung, neue Monster zu finden. Bis jetzt war ich noch nicht so erfolgreich. Aber cutscenes einige Schätze hat es mir schon erbracht. Also ja. Mal schauen, da werde ich mir auch notieren, wenn ich irgendwo in einigen Orten noch einen besseren Ring des Hexas oder so brauche. Mal schauen. Alles klar, gut. Weiter geht's. Es geht. Ja. うちの強さの秘密。それはこの望遠鏡 so, jetzt ist es ist es so, ist es so, ist es so, das klar, klar irgendwas passiert hier sobald ich hier After. Äh, also guck mal mal Oh Schigelpilz, den brauche ich für was pelz ich habe Pilz gesagt, ne? Den brauche ich für irgendwas für irgendeine Waffe glaube ich sogar. Cool. Und wenn es doch nicht das Glücksobjekt ist, nee, das muss es sein. Die Wasering hat es gesagt. Aber was zum Henker soll ich damit anstellen? Was wirst du tun, es Ich nun? Ich will vielleicht versuchen, ein Kleid auszumachen zu machen. Oh cool, Kostüm. Aha, Lehren, wir lehren der See, Artikel 53. Oh, Entschuldigung. Okay, jetzt geht wieder. Ein Seefahrer gilt es zu ködern wie ein Fisch. Das ist es. Ich muss auch ein Kleid machen, mit dem ich meine Beute ködere. Äh, petty wow, Kostüm, Kostüm. Wart, Tada, das sieht absolut putzig aus. Du siehst zauberhaft aus. Hey, jetzt bitte Juri um eine Verabredung. Ist du das, Patty? Du siehst anders aus. Tatsächlich. Ja, was ist mit deinem schwarzen Aufzug passiert? Im Ernst, Jury, Pet wirft sich in Schall und du fragst nach ihren kleinen? An? Ich habe doch nicht gesagt, dass dieses Outfit hässlich ist, oder? Nein, aber darum geht es nicht. Ach auf deine Worte. fangen lieber an, etwas Nettes zu sagen. Warum? Weil du gesagt hast, sie sehe komisch aus, deshalb. Jetzt legst du mir die Worte in den Mund. Sieht aus, als würden sie streiten, aber es ist zu verspielt. Dann brauchen wir einen Plan C. Hingucker. okay, cool. Als sie verputzt sich aus, und gebe ich ihr hier direkt. Hier sieht sie gar nicht mehr so aus wie vorher. Warte mal geht diese Süße im Park spazieren oder etwa essen. Zeit zu ködern, damit sie ins Netz geht. Okay, ja, der Hundeschwanz natürlich. Okay, warum nicht? Cool. So, der rechte Barkeeper will irgendwas von mir. loskommen sie meinen einen. Namen, wenn das nicht die hellmutige Pizzeria ist, die hellmutige Vesperia. Nein, ich mag den den Namen irgendwie besser. Ihr müsst entschuldigen. Namen konnte ich mir noch nie merken. Braucht die Arbeit? Ja, ja. Ihr seid also breit, ja. Mal sehen. Oh, genau. Da ist diese eine Sache. Hm, hm, hm. Stimmt was nicht? Nö, ist nur so, die Anfrage kommt direkt von der Union selbst. Bedeutet das, ist ein schwerer Job nicht unbedingt? Es bedeutet eher, dass der Kunde nicht unbedingt mit der Arbeitsweise der Union und der Gelde vertraut ist. Ich möchte eine bestimmte Gilde kontaktieren. Mimula, warum hat die Union den Job an dich weitergeleitet? Diese Person hat dich direkt an, der Union, an die Union gewandt, um den Kontakt zu hier gewährten Gilden herzustellen. Die Union ist keine Heiratsvermittlung zwischen Gilden und Kunden. Warum ist der Auftrag dann hier gelandet? Weil wir ja neuere Gilden helfen, die allein noch keine Arbeit finden. Ach, das ist also, also was denkt ihr? Sollen wir den Job übernehmen? Was meinen die mit bestimmte Gilde? Tut mir leid, dass er fährt nur die Gilde, die den Auftrag annimmt. Die Entlohnung sind 6000 gehalten. Nehmt ihr an? Ja, die Kunde ist nicht gerade in der Nähe. Schafft ihr das? Ist sie denn? In der kaiserlichen Hauptstadt Saphias. das bedeutet, du kennst diese mit doch nicht etwa oder Juri? Nein, den Namen habe ich noch nie gehört. Oh. Vielleicht das kürzlich zugereist. Schauen wir uns das an. Mit bauzief ist es nur ein Katzensprung. Wurf, also, dann gehen wir. So, so ich habe in letzter zeit ein paar neue Dinger hergestellt. Kann ich jetzt. Neue Sachen ja herstellen oder kombinieren oder was weiß ich. Oh ja, kann ich. Gefährlich haben Bandpaket. Okay. Ich habe so eine Augenklappe glaube ich hergestellt, deswegen kann ich die mit dem Hut irgendwie verbinden. Alles klar. Gut, dann ab nach Sofias. Machen wir mal ganz schnell ohne Cut und sowas alles. Ne? Und ja, machen wir diese. Mission noch was auch immer wir machen müssen dafür die ganzen Gilden-Quests, die waren bis jetzt ja noch nicht so schwer. Also, ja, das ist bestimmt, weil nicht ein paar Minuten erledigt mit Cut Ziehen und so äh, raus. Gut. Noch Sophia, das wird mir direkt gesagt, wo ich auch hin muss und was ich machen muss. Ne? Also, was ich machen muss, wird mir noch nicht gesagt. Aber gut, so ähm, weiß jetzt nicht genau, wo ich hin muss. In der Unterstadt, in der Mitte, irgendwo fangen wir von ihr an. Irgendjemand, der neu aussieht, ja, nicht so schwierig sein. Du standst, glaube ich, vorher noch nicht hier. Du bist doch dieser eine Typ. Ja, da es ist Schicht im Schacht für oh, moment Wir sind gerade auf geheimer, also geheimer Mission unterwegs. Alles so, unsere Untersuchung anti-kaiserlicher Antiquitäten sind streng vertraulich. Möchtest du den äh, deinen Jungs vielleicht noch mal mit der Bedeutung des Wortes geheim vertraut machen? Narren. Also, das tut mir leid. Entschuldigung, so womit habe ich das verdient? Wie ihr vielleicht seht, habe ich keine Zeit mit euch zu plaudern. Es geht ja ab, sorgen diese Extremisten mal wieder für Ärger. Ja, Sir Captain Raven, Sir. Sie richten mehr Unheil denn je an. Also, uns, also uns also uns wurde berichtet, dass sie in der Unterstädte rumgeschlichen sind. Na, na, ihr ne, werdet das schon schaffen. Viel Glück! Ich hätte jetzt mir nicht träumen lassen, von den Prinzessinnen und den Captain persönlich gelobt zu werden. Dank für das Gnie, für die gnädige Güte. So müssen ja, sind das die Typen, die Bomben legen, Leute verletzen und Panik in der Stadt verbreiten? Genau die, wir haben eine Weile nichts von ihnen gehört, aber sie sind wohl wieder aktiv. Es wirklich Leute, die so etwas tun, Ja, ich verstehe, ich verstehe ja, dass sie vom Reich nicht begeistert sind, aber sie dürfen uns keine unschuldigen mit hineinziehen. Im Gegensatz zu den Gillen sind die eine unorganisierte Haufen Leute, die sich oft angegriffen fühlen, neigen dazu. Dadurch ist es schwer, sie ein für alle Mal auszuschalten. Naja, wir haben ja auch keine Ahnung. Sollten wir das nicht den Rettern überlassen? Stimmt wohl. Sie können auch von 10 Euro heute Okay, äh, ich glaube nicht, dass das die äh, Quest war, die ich machen musste. Also gucken wir mal weiter hier. Wenn irgendwo neue Leute sind. wenn äh ich du auch oh, tatsächlich oh. synchronisation da muss ich mal im fernsehen wieder lauter machen Wir sind die hellmutige pizzeria ich Süß, mich Arm nehmen. Arm のから連絡取りたいんだけど、正直<笑> <そんな得体の知れないところ、行きたくないわ! 笑> な。それでそのギルドっとりあえず<笑><笑> Ich Sebastian, Torimodo ne? So, ja. Ich Sebastian, So, ja. Ich Ich わかったよ、ラピド。行こうぜ。 was ist da los ey? die ist viel zu extra Hab ich so die sich an weiß nicht freezer oder so ja war nicht freezer aber irgendjemand anders okay vielleicht caesar aus äh, one piece wird der aufwand freezer gesprochen in der japanischen Oh, oh, oh. So gut, äh, net verruchten Haus, ich weiß nur so ungefähr, da war ich ja letztens erst. Einfach nur, da waren sogar noch einige Waffen, die ich gefunden habe Hatte ich zwar alles schon, aber ja, weiß nicht. Ich bin jetzt verließ ja noch mal reingegangen, zu gucken, ob irgendwie was. Äh, hi, hey Jungs, seid doch die heldenmutige Pizzeria. Wie schön, dass ihr ich erinnert. der boss ist nicht mehr da es gibt also keinen grund für euch hier weiter herum zu schnüffeln weil vor kurzem jemand namens sebastian hm? nie gehört moment du weißt so gut wie ich dass wir keine ahnung haben was wir mit dem typen machen sollen dann ist er hier wir haben ihn hier unter Hausarrest gehalten als jäger noch bei uns war Aber um ehrlich zu sein ich weiß nicht was er hier noch soll was redest du du sprichst mit jegers mördern jeder ist tot und weg wir müssen der realität irgendwann ins auge schauen aber wir haben eine bedingung eine bedingung wir möchten ein bündnis mit einer gilde namens die seelenschmiede eingehen dann sollten wir einen haufen von waffenschmugglern helfen na dann kommen und versuchen hier reinzukommen nun macht alle halblang leute hm? wir brauchen waffen um uns gegen die monster zu verteidigen oder ohne jäger haben wir keine andere überlebenschance hier draußen die seelenschmiede kennst du die gilde klar doch sie sind eines der fünf meister gehen die sind auf der äh, auf das schmieden spezialisiert aber im gegensatz zu den anderen gegen bleiben sie lieber unter sich sie haben eine schmied tief in einen berg gebaut und leben äh, immer noch dort versteckt vor den rest der welt genau wir brauchen jemanden, der sich für uns findet ich möchte dass wir jeden berg auf dem planeten absuchen na klar ich glaube der alte raven hat noch ein ass im Ärmel. ach komm Hey, das ist die Nummer zwei in der Union. Das sieht ganz nach einem Papa weiß am besten Situation aus. Sagt bloß, du hast unseren ersten Kunden you, bereits vergessen. Er könnte einiges wissen. Dieser Typ können diese Augen lügen. Also, wenn wir die schmiede für euch auftreiben, dann lasst ihr den Butler frei. Hey. Genau, warum auch nicht? Ja, toll. Sagt mir ja. äh. ja, auf den Arm nehmen. Jetzt, oh, jetzt kommt ja auch noch auf mich los. Daten für von dreck ich schon ja wo ist noch mal you? ich weiß das nicht hey ich weiß nicht wo you nochmal war der name sagt mir was aber bei den in Dingens? in äh no der typ für den wir erste quest die erste quest haben wir glaube ich von diesen dings hier in mantaik angenommen die erste gil quest haben wir glaube ich hier angenommen also muss er irgendwo hier sein oder wie bist du Ju? Nee. war doch hier irgendwo oder ich weiß hat doch nicht mehr Ju, wo ist der Verge ja, mit dem noch Füge kraft. Ja, dann werde ich mal auf Screen suchen, wo der ist. Hey, du stand vorher noch nicht hier. Studio, hallo. Ah, meine treue Liefergilde. Ist jetzt etwas direkt, aber du hast du der Gilde der seelenschmieden an. seelenschmiede Oh, er meint die Gilde der Schmiede. Nein, tut mir leid, mit denen habe ich nichts zu tun. Hm, Raven. Dieses Buch, das die Jungs für dich abgeliefert haben. Es war kein normales Buch, stimmt Darin waren gilden kurz notiert. Ich hab in das Buch geschaut und Moment, du kannst kurz lesen? Mit gilden kurz haben Gilden früher miteinander geheim kommuniziert. Aha, gar nicht dumm. Und die Seelenschmiede sind die einzige, Gilde, die sie immer noch verwendet. Waffen geschärft mit Vorsicht, war immer das Motto unserer Gilde. Diejenigen, welche die besten Waffen erstellen müssen immer neutral bleiben. Aber dann bist du einer der Schmiede? Das bedeutet dass auch der empfänger des Buchs nobis ein mitglied ist Mir scheint das spiel ist wie man sagt aus die klau des lebe haben möchte sich mit euch unterhalten Aha. unser boss hat nie viel von jäger und seinen unberechenbarkeit gehalten ah, na dann ah, ich habe gehört jäger ist tot vielleicht ändert sich ändert das die situation es kann nicht schaden sich mit ihnen zu treffen Hey, hey das? brauchen wir schriftlich? Sie möchten einen Beweis, dass wir einen Sehenschmied getroffen haben, damit es sein muss. Bitte sehr, diese Unterschrift steht für den Willen meiner Gilde. Zusammen mit dem Ruf unserer Gilde sollte das ausreichen. Wie von der Clown des Leviathans und sollten wir zurück zum Kurzhaus der Verruchten. Das nenne ich doch mal eine Ansage. immer noch besser als weiß nicht. Zu sagen, was machen wir denn jetzt das nächstes So, ja, war ja klar. So. immer gehen wir noch mal da rein. so schwing die Rufe. Ist das Sebastian? Wir haben Neuigkeiten von den Seelenspiele, also lass Sebastian frei, ja? Wie kenne ich dich? Wir haben einen Deal abgeschlossen, einen Bursche. Keine Ahnung, wovon du redest. Sie spielen mit uns. Aber ich habe versprochen, Sebastian freizulassen, wenn wir einen Kontakt zur seelenschmiede herstellen. Er meint den Typen, den der bei mir war. In der Klaue der Limietan gibt es nur die Zukunft für solche Verlierer. Dann hast du. Okay, dieser Typ muss weg. Was auch was du sagst, Junge, zeig mal, was du kannst. <lacht> Ehrlich. glump Ja, ich habe dich kaputt. Hier weg, Und zack. Ja, der Tod. Ja. das war ja wie zu erwarten sehr einfach hatte durch wie geht's dir wer seid ihr wir sind die helden vesperia bist du sebastian genau der aber wie habt ihr deine chef dann uns beauftragt dich zu holen meine herrin hat euch geschickt das ist ja ein zufall oder stimmt wartet ja einen moment hier bin ich im moment was ist mit dem ganzen gepäck Oh, nur etwas, dass ich fast vergessen hätte, das ist ein ziemlich großes Etwas. Ehrlich, stört euch nicht daran, und ich schuld euch dank. Woof. ja, auch ich rieche ärger. Wir sind nicht verpflichtet, jede Verrücktheit mitzumachen, oder? Das frage ich mich auch. Es das heißt ja, der Kunde hat immer recht, aber also lass uns unsere Belohnung von unserer Lieblingsadeligen kassieren. Naja. Ja also zurück nach sopher ja, finde für nicht eine gut quest mal genau sagen wo ich hin muss damit ich mich nicht verirre so muss das so. Nein, nicht mittelstadt unterstadt ja. Will ja nicht extra noch irgendwie einen weg zurücklegen das wäre doch voll nervig ja, dieser dunkle himmel ne? dieser rot Violette, purpurne, pinke Himmel. Sehr bedrohlich. So. Ja. ich Dank dem bunten auf den Sie zu meiner Rettung ausgesandt haben, konnte ich mich mit guter Beute davon machen. Gut gemacht, Sebastian, mein Lieber. Ich werde den kaiserlichen Narren eine Lektion erteilen. Keiner soll es wagen, auf meine Familie abzusehen. Ihr müsst aber auch der Claude der Leviathan Anerkennung zollen. Sie haben ein sehr hübsches, sie haben eine sehr hübsche Waffensammlung. Das sollte auch diesen reizbaren Extremisten gefallen. Mit uns an ihrer Seite wird ein neues Zeitalter für das Reich aufgehen. Hehehe. <lacht> Und in diesem Zeitalter werde ich auch als blumen als wieder blühen. Das Drecksverschmitte Gemeine Volk wird gar nicht mitkriegen, was ihm gerade widerfahren ist. Sie wollen das Reich zu fallen bringen? was mal gesagt, das ist der Kaiser ist der altstand offiziell bestimmt, stimmt das? Das heißt, wenn Sie als Reich stürzen, wird auch Sie keine adlige mehr sein. Vielleicht hat sie ein Auge auf den Thron geworfen. Und was wollen wir dagegen machen? Wenn eine Gilde wurde, angeheuert wurde, ist sie darauf beschränkt, den Job zu erledigen und den Lohn zu kassieren. Aber sollen wir einfach so tun, als ob wir nichts von ihren Umsturzplänen gehört hätten? Keine Sorge, Prinzessin, diese Extremisten werden nicht viel Ärger machen. Nicht für Glück erzeugen Sie ein wenig Panik und dann werden die Ritter Sie fertig machen. Glaubst du das wirklich? Warum nicht einfach die Entlohnung kassieren und abhauen? Sind das die Worte eines früheren Captain der Ritter? Hey, du bist hier mit einem strengen die naja wir sollten keine Zeit verschwenden und sofort den Rittern mitteilen. Was denkst du, Chef? Ich weiß nicht. Hm, Habe ich jetzt die Wahl, soll ich den rittern oder ich gehe einfach darunter hey, wir haben den auftrag erledigt schön schön willkommen zurück ah ja vielen dank für alles hey, hey, hey. wir würden nur gerne abrechnen wenn es dir nichts ausmacht ich werde gar nicht schlecht trotz eurer herkunft es war aber auch nicht besonders schwer juri oder macht ihr es nichts. Ich dachte, Bettler können nicht wählerisch sein. Ich passe. Nein, ich kann es nicht annehmen. Juri? Was soll das heißen? Du nimmst meine sehr wohltätige Entlohnung nicht an. Oh, dummes Volk. Oho. In diesen Zeiten ist es besser, vorsichtig zu sein. Ja. Oh. dass das ist aber keine wahrzahlung wert ist. Äh, okay. Keine Ahnung, dann suche ich mal irgendwo einen Ritter, Guck mal, ob ich verpetzen kann oder so. Keine Ahnung, du oder du. Hey, du bist Dings. Stimmt, die haben ja nach jemanden gesucht. Yuri lowe Komm, also kommen uns nicht in die nicht t, bei uns ihre Pflicht in die Quere, wat? jetzt uns besser nicht vom wach halten ab. Haltet den Mund ihr beiden. wieder A und viel B sind immer für ein Lacher gut. Also was hast du gesagt? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier rumzulangen und öffentlich Bedienstete zu belästigen? Das hast du falsch verstanden. Wir haben Unterstützer der Extremisten gefunden und wollen das nur melden. Ihr was? Also das ist von äußerster Wichtigkeit. Gehen wir alle zur halt wollten die sympathisisten sich auf sucht in der straße neben der gaststätte also das ist jetzt wirklich wichtig und auf geht's entschuldigt wegen vorhin vergiss es macht mich stolz retter hätte ich trotzdem hat geld nur annehmen können vorher Lass mich los ich bin adlig Wie wie wagt ihr es Uff. If you can't get a little bit die Kinder sind nicht was so gut. Ich bin so so Ich Ich Ich ich weiß gar nicht, ich die so, du so aber, aber was die hier hier Ich nicht, Ich nicht, Ich nicht, Ich nicht, Ich nicht, Ich nicht, Ich nicht, Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Girudon liegt nichts, nicht A, demonstriere, そう。僕たちは僕たちでまあ。お宅らの場合、それでいいの<笑> dann haben wir die quest erledigt nehme ich an ne? warte mal ich gehe mal da gucken vielleicht sehe ich die dann noch so wow. fast mich nicht an Nö, sind weg alles klar gehe ich noch mal herauskommen es geht aufploppt oder so wenn ich dann weiß ich nicht Gehen wir weiter ich gehe noch mal zu diesem barkeeper zeug vielleicht kriegt er Vielleicht kriege ich kriege ja direkt eine neue quest für so mal gucken Und dann kommt glaube ich nicht mehr so viel in diesen part rein das war tatsächlich was für uns sieht es aus heldenmutige vesperia wow, kannst du jetzt endlich merken wer wir sind na klar ich meine habe ich hier etwas was auf, auf dem euer namen steht was nur nicht aufregen, ja, es ist von einem Tent der kaiserlichen Ritter, ist das wohl sein mag. Hä? Von wem ist das? Oh ja, hier ist eine Nachricht. Mal sehen, liebe Heldenmutige, was wäre überhaupt alle Projekte sind vom Erfolg gekrönt. Was springen den Teil? Was wollen sie? Na gut, vielen Dank für die Unterstützung bei der. Von anti-kaiserlichen Elementen, Achtung, euch konnte eine Verschwörung zum Schutz der Regierung verhindert werden. Eine finanzielle Belohnung von gehen durch die kaiserlichen Ritter ist strengstens verboten. In den meisten und im Namen meiner zwei Untergehen möchte ich euch unserer tief empfundenen Dank ausdrücken. Ah, ist Also gut, dass ich das nicht angenommen habe. Ne? Aber ich nehme an, dass so oder so wird das weitergehen. Ne? Die questreihe sage sag ich mal. Ich freue mich bereits auf zukünftige Zusammenhalt. Viel Glück und alles Gute, Leblanc. Oh, wie höflich zukünftige zusammenarbeit wobei sollen wir denn bitte zusammenarbeiten hm, der auftrag für Mimula ist erledigt ich schätze wir müssen das als ersatz für die bindung für diesen auftrag annehmen ansehen es geht mich ja nichts an aber es ist etwas ganz besonderes von ritter so eine nach nach der Angriff schicken. hier gibt es töten die die aufmerksamkeit des Reiches lieber nicht haben wollen Passt äh, also auf euch auf keine angst darum geht es gar nicht ein gutes gefühl endlich etwas anerkennung für die art der arbeit zu bekommen was juri jawohl hoffentlich geht es weiter so no. okay. nach hier habe ich jetzt die belohnung bekommen okay geht aber immer noch weiter ja wenn das nicht meine lieblings ist. ihr jungs habt in letzter zeit ganz schön auf trab gehalten ich werde bald kommt ihr selbst genug anfragen und müsst nicht mehr herkommen sucht ihr einen auftrag Ja. na wie klingt das denn wird es extrem wichtiges vergessen bitte geht und holt es markam von der ruinenpforte als streuter kunde was ernsthaft kann er sein zeug nicht selbst holen er muss irgendwelche minder wildernen umstände geben ja das stimmt außerdem wäre das ein offizieller auftrag eine anfrage der ruinen die stecken doch hinter dem ganzen ärger am kolosseum sind auf jägers schauspielerei total eingefallen mich bloß nicht daran alter mann aber wir haben jeder besiegt, also also sollten wir jetzt alles in Ordnung sein, oder? Ich hoffe doch. Seid ihr euch einig? Es werden 5500 galt bezahlt. Wie sieht es denn aus? Wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass die Leute der vor am Hauptsitz der Union sind. Sie werden euch das wesentlich erklären. Ich habe es okay. Ne? war wahrscheinlich die Übersetzung. Ne? Jetzt hast du mir den Namen vergessen. あ、気水はギルド。ギルドとしてだんだん様になって oh, ich dachte, Yuri wird das ein bisschen sehen. Wenn jemand über die Gilde hat, hat sich auch echt verteidigt. Wir sind eine Gilde verlammt. So, Hauptstadt Union, das ist doch hier, ne? Dann sind die irgendwo hier. Wow, ich weiß, ich weiß ausnahmsweise mal, wo ich hin muss. So, er äh, da oben, ja er war noch nicht hier am Stehen. Hi, M. Wir suchen Herrn Markham. Ich bin Markham. Wer seid ihr? Mark, du weißt schon, den Auftrag, den du erteilt hast. Kennen wir uns? Ich bin Marks Freund Joshua. Ihr seid hier wegen meiner kleinen Announce bei der Union? Genau, das sind wir. wir würden gerne genaueres erfahren. Bei meinem letzten Besuch am Ausgrabungsort habe ich meine Schaufel vergessen. Ich möchte, dass ihr sie holt. Sagst du Schaufel? Genau, Schaufel. Manchmal wird sie auch Schippe oder Spaten genannt. Das ist alles. Was meinst du mit das ist alles? Das ist eine ernste Angelegenheit. Etwas mehr Respekt, bitte. Hey, Mark, beruhige dich. Beruhigen. Er tat so, als ob das wertvolle Werk zu unserer Zukunft wertlos wäre das habe ich auch gehört aber atmet erst mal tief durch wenn das teil so wertvoll ist warum hast du es dann überhaupt vergessen da, naja es war so er wurde vom monster angegriffen musste sie zurücklassen Er hat den ganzen heimweg dann geweint natürlich wollen wir gerne selbst gehen und die schaufel aber ohne hilfe haben wir keine chance warum nicht die alte schaufel abschreiben und eine neue kaufen wenn du das geld hast um uns zu bezahlen ist eine schaufel doch alle mal drin sein wisst ihr was ihr da sagt wenn das werkzeug nicht perfekt in der hand liegt ist die richtige arbeit unmöglich es ist nur eine schaufel aber es ist viel mehr als nur eine schaufel es ergibt keinen sinn ohne schaufel habe ich keine arbeit bitte okay dann machen wir es kannst sich die aufträge nicht immer aussuchen du willst doch nicht hey warum nicht du klingst endlich wieder wie ein boss <lacht> ehrlich wo wir nicht zu so sehr das steigt ihn noch zu kopf Namen der helmut Mutigen der des hellsten Sterns am Firmament, nehmen wir diesen Auftrag an. Der Ort ist der Tempel von Baktion auf dem Kontinent Ponia. Ich bin in euren Händen. Na klar, wo sollten sie auch sonst sein? In welchen Teil des Tempels? Ich glaube, ich bin nach Norden gegangen, sobald ich unter der Erde war. Ich ging noch einen Stock tiefer und habe den Bereich dort untersucht. Das sind etwas ungenaue Informationen. Ihr erkennt meine Schaufel auch am Namen, der auf ihr steht. Da müssen uns die Hinweise wohl ausreichen. waktion und ist doch dieser eine dieses Labyrinth ähnliche dinge ne? einer Tempel, weiß nicht, wo du so eine eigene Karte hat und so. Ich hatte da waren auch noch, glaube ich, einige Wände, ne? Aha, kann ich die jetzt kaputt machen mit meinen sex das stimmt. Da waren noch so einige äh, Wände, die man die so ein bisschen so risse hatten kann ich die jetzt mit meinen ring des Hexers kaputt hauen das wäre natürlich sehr gut ich okay, hoffentlich weiß ich nicht ein paar neue sachen ich glaube wir müssen die dungeon dann aber komplett auf den kopf stellen dann da war noch riesig der ort ist auch kein problem äh, äh, baktion da gut da bin ich auch letztens mal reingegangen also ja da bin ich gar nicht reingegangen fällt mir gerade auf sonst hätte ich das ja mal ich glaube sonst hätte ich ja hm. also nicht stimmt ich bin hier reingegangen dann habe ich eine Katze gesehen und dann habe ich irgendwie so aufgehört hier durch die gegend zu rennen erstmal weil ich das erstmal abhaken wollte da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht hier bisher war ich glaube ich noch überall da bin ich im mount hemsa reingegangen, dann kam der katzen habe ich natürlich wieder ausgemacht und ja da habe ich gedacht ja ich mache meine aufnahme an nächstes mal wenn ich da reingehe jetzt zu diesem zeitpunkt nehme ich das entdeckt habe keinen bock aber das muss ich auch noch machen deswegen war ich noch nicht hier drin ey. alles klar ähm Blöd, jetzt wenn jetzt hier neue Monster auftauchen. Ich habe nur drei, ehrlich. Das ist nicht, bist du ein neues Monster? Denn ich habe übrigens auch mal, ich habe ein bisschen gesündigt. Ich habe äh online mal nachgeguckt und zwar wegen es gibt hier ja, ein Buch des Monsters und ich laufe schon die ganze zeit rum und brauche irgendwie materialien so sachen wie bärenklau zum beispiel und bärenklau weiß ich nicht brauchte ich schon für eine ganze weile für irgendwas so kann ich da kaputt machen ja und ich habe mich die ganze Zeit gewundert warum habe ich das noch nicht weil das ist doch schon weil eine ganze weile her, seit ich zum ersten mal bärenklau brauchte ne? für irgendwas okay, ich muss ja mal gucken Deswegen habe ich mal irgendwie so eine Wikipedia-Seite mal so ein Buch der Monsterliste so nachgeschlagen und bin mal so einige Monster so abgegangen, welche mir noch fehlen. Und dann habe ich herausgefunden, dass man viele dieser Monster in einigen Kontinenten ja findet wenn man ja, wenn bestimmtes Wetter ist. Ne? und ja so bin ich dann über einige Monster gestolpert in einigen Kontinenten die ich noch nicht gefunden habe weil nicht wenn ich das halt nicht so nachgegangen hätte, hätte ich habe wahrscheinlich nie im Leben gefunden also meinetwegen habe ich jetzt einmal mich weil nicht ich jetzt nicht so hätte ich mich hier gespoilert hätte wirklich oder so warte mal wo bin ich hier wieso komme ich jetzt hier nicht ist jetzt nicht so dass ich mir jetzt irgendwie die story oder so gespoilt habe ich habe jetzt geguckt sind einige monster die ich verpasst habe bin dadurch über einige materialien gestolpert die ich äh, verpasst hätte die ich schon seit ewigkeiten hätte finden müssen und ja mein gott da wurden wahrscheinlich auch irgendwie weil ich nicht, noch zukünftige böse und so was gelistet, aber da habe ich alles überflogen, weil da will ich ja ganz offensichtlich nicht alles sehen. Also Sachen wie, ja, ich glaube, ich will noch mal zurück zum Eingang. Aber ja, so einige Monster hier, die, die ich noch nicht hatte, habe ich nachgeschlagen und ja. Hab einige Materialien bekommen einige neue und das war's, ne? wieso weiß nicht, haben schwarze Tinte oder Pech-Schwarze Tinte oder so. Gehe ich von irgendeinem Monster irgendwie noch auf einer Insel irgendwie rumläuft, Glaube ich, und ja, bevor ich das Material nie irgendwie bekomme. Habe ich dann doch mal kurz nachgeschaut. Ne? So äh, muss ich alle Dinger ja anmachen oder so. Ich weiß nicht mehr, was hier mit auf sich hat. Ich hoffe, ich muss sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder irgendwie so was anmachen. die gehen nach der zeit wieder aus also bringt halt irgendwie nicht so keine ahnung so wir haben zwei drohen roten geki die haben wir noch nicht bin ich mir ziemlich sicher da Aber nicht so stark seine Vitalität 2 Geist 2 cool endlich mal was vernünftiges so an Fähigkeiten. Hier geht eine Treppe nach unten. Ja das sind zum Beispiel auch so Viecher, die habe ich, ich. Bin schon, ich bin doch schon mal hier reingegangen. Nur halt bis zum eingang da habe ich diese Viecher gefunden. Die hinterlassen irgendwie so stern geben und so die brauche ich irgendwie für eine waffe habe ich mir so ein paar zusammen gefarmt ja, war es dann auch schon also jetzt ich ja nie über die gestolpert obwohl jetzt bin ich sowieso hier reingegangen also wäre ich vielleicht doch irgendwann über die gestolpert aber ja jetzt ja, machen ich habe es jetzt nachgeguckt und was soll's. Ach. ich habe keine dingens übrigens ich habe einen nur noch ich habe keinen mehr hier sind mir doch ein bisschen zu viele Sachen zu erkunden als mit diesen dingen auf sich verstehe es nicht hm. Gott, hier irgendwie alles zu finden, ist unmöglich für mich jedenfalls. Fühlerschutz. Ach, das ist für Dings, ne? Zum Kleiden. Fühlerschutz irgendwie so was. Zeichen daneben, Das sah aus. es wäre zur so Dekoration oder so. Na, was war das jetzt? wichtige für muss für kritische dame sieht man hat irgendwie nicht bei ihren links er hat übrigens neue stiefel ne ach da hinten die dinger okay, okay sieht man natürlich so nicht wo ist ihre hatte diese nicht kraut ja, irgendwann werde ich ja wohl über die schaufel hier stolpern ne? nehme ich an ich hier noch weiter gucke ich gucke also ich hoffe jedenfalls hm. geht es immer weiter Ich nicht, was mit diesen dingern auf sich hat. Oder hat. mal erklärt, als wir ja zum ersten Mal eingegangen sind. Ich hätte erst da oben hingehen sollen. Das sah aus wie eine Sackgasse. Boah, jetzt ja mal weiter. Oh, da ist eine Schaufel. Ist das die Schaufel? Auf der Schaufel steht Harmfall. Aber kein Zeichen vom Markam's Namen. Das ist wohl nicht, sollen wir weitersuchen Wenn sie erst müssen, sie ja nicht irgendwo in der Nähe sein, wieso wohl übersehen haben, keine Angst. meine Augen geht nichts. Da muss jemand mitgenommen haben. Nimmt die auch einfach mit, verdammt. Wer will denn einfach so eine Schaufel mitnehmen? was soll ich das wissen? Sicher gibt es irgendwo da draußen eine Schaufel an. Fanatiker, so ungefähr wie du ein Blastja Fanatikerin bist. Ich bin nicht fanatisch. Das ist etwa, wir scheitern an diesem Auftrag. Was objekt, was wir holen sollten, ist nicht mal hier scheitern ist etwas anderes. Und doch, dein Kunde könnte in diesem Punkt eine leicht andere Meinung haben. Hey, und was ist mit der hier? Warum sollten wir, wir sie sinnlos mitschleppen? Wir sollten sie einfach hier lassen. Es könnte den nächsten schau der vorbeikommt, sehr glücklich machen. Du weißt ja, wie sich so jemand fühlt, nicht wahr? Rita, du weißt schon dass du mit dem Feuer spielst. Ich, ich denke, vielleicht, was jeder, der an solchen ort eine Schaufel vergisst muss etwas mit der Ausgrabung zu tun haben, oder? Hm, ja, das stimmt wohl, aber warum bringen wir sie nicht dem Kunden und lassen ihn entscheiden, was er damit macht? Hm, vielleicht kennen die beiden ja diesen harmfall Fall. Das ist unser Problem. Zwar nicht, aber bringen wir sie ihn mit, nimmt die doch einfach mit. Ist doch vollkommen egal. Na, ja, ist die, hat vielleicht kennt er seinen eigenen Namen nicht? Hat seinen Namen versprochen. Warum sollte man die ja nicht mitnehmen verstehe die logik nicht mein gott leute ist nicht so kompliziert ja ihr schleppt, eine ihr schleppt eine schaufel mit euch herum ja mein gott schleppt da so viele sachen schon mit euch herum hier ist ein bisschen nervig jetzt keine heiligen tränke habe ich habe vergessen die aufzustocken den Rest hier muss ich übrigens auch noch erkunden. Ach, so Thron, kommen irgendwas Geiles. Amulett, okay. wenn das das ist so wie die Schleife hier aus. auf den aus dem Final Fantasy spielen nämlich an. Es ne? ging alles Staates irgendwie immun jetzt müssen wir noch den rest hier untersuchen jetzt wo ich so über die karte gucke ist hat eigentlich nicht so kompliziert ne? finde ich jetzt muss einfach eigentlich es wird ja auf der karte angezeigt wo noch so kaputt machbare wände dran sind ne? oder wo noch gänge sind die man nicht erkundet hat also ist jetzt eigentlich nicht ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Hier muss der Truhe sein jetzt. Hier ist nix. Doch. Rotes Basilikum. Irgendwas mit, mit diesen Lichtern auf sich haben, ne? Ich muss wahrscheinlich jeden einzelnen von diesen Dingern anmachen. Warum nicht untergeschoss? Weil ich... Boah, Junge nicht lang der weg oder so ne? eine karte des schreins ja irgendwie schon ne? ja ich auch wir bauen keine karte seid ihr eigentlich irre heute weil er versucht ja unser überleben zu sichern indem er der karte zeichnet und die jury nimmt die weg oder so so wie das jetzt gerade aussah in der plauderei so Doink da oben ist noch ein dann müssen wir nur mein zweiter Untergeschoss. untergeschossen perfekt da war es ja eigentlich mit den untergeschossen ne? die es hier gibt Na, perfekt nur ein raum salbei und eisenkraut wenn jetzt nicht so dolle der anführer ja, Vielleicht hast du es geflüchtet? Wieso? Es gibt Na, Das jetzt ist es auf einmal wichtig dass ne? wir gerade die karte weggenommen juri so gut hier gibt es noch zwei räume sehe ich gerade und dann können wir auch hier rausgehen. Den Rückweg erspare ich euch dann. Und ja, kann ja sein, hier irgendwas Geiles noch ist. Ne, weiß man ja nicht. So, äh, ja. Sie muss als würden sich seine Haare weiß färben für Zeit. Mhm, danke. Hier war gar nichts geil. Neues, pass auf, in dem Raum ist auch nichts. Wäre der absolute Krachei. boah So, irgendwas geiles. Neue Waffe oder irgendwie so was loskommen. bitte keine Kräuter oder so. Du willst mich jetzt hier wieder auf den Arm nehmen. Giftbann, geil. Aha. Geh weg! Gut. Dann sehe ich euch am Ausgang oder am äh, in Dangrest wieder, nehme ich an. Also bis gleich. Okay. Mhm. So, ich habe eine schaufel <lacht> nimmt die an das ging schnell habt ihr sie bereits gefunden nein äh, wir haben sie da unten nicht gesehen da muss jemand anders sie mitgenommen haben oh je. komm mal kopf hoch es tut uns wirklich leid ihr müsst euch nicht entschuldigen wenn jemand schuld hat dann nicht ich habe sie dort immerhin liegen lassen hm, wenn du möchtest können wir uns noch mal umschauen immer sagte mit den jungen Ferntiger. tiger Vielleicht haben wir etwas übersehen. Ich doch du, Rita Chiquita. Tut mir leid, dass ich das sagte. Dass du, tut mir leid, dass ich sagte, dass du Unsinn redest. Ich habe nicht erkannt, dass die Schaufel jetzt tatsächlich so viel bedeutet. Darfst du wirklich finden da unten irgendwelche Hinweise? Hm, hallo, das sage ich doch. Andererseits finden wir ja vielleicht doch etwas, wenn wir noch mal nachschauen. Moment, warte mal. Die Chance, etwas zu finden, ist ein ausreichender Grund. Ich bin dabei. Ich komme auch mit. Oh, Mark, Mark, hast du gehört? Diese Leute werden weiter suchen. Zum Zahlen muss dem Gegenzug allerdings etwas besser ausfallen. Carol lässt sich wirklich nichts entgehen. Was danke, aber ist bei mehr als genug. Aber Mark, warum ich war positiv überrascht, stolz zu finden, die verstanden haben, wie wichtig die Schaufel für mich ist. Wenn bei den Kindern einen Auftrag erledigt ist, dann ist Feierabend. Wir werden von der Forte machen, äh, da keine Ausnahme ja ja ihr habt euer bestes gegeben es macht mir nichts aus euch dafür zu bezahlen tatsächlich das ist nur fair ich werde meinen alten freund lieber wohl sagen und einen neuen finden müssen genau so musst du es sehen mag naja wir müssen weiter oh, moment noch kennt ihr zufällig einen herrn harmfall oder ein fräulein harmfall harmfall ihr meint meine harmfall deine vielleicht hast du mich falsch verstanden Fall dann geht es dir trotz allem gut, was moment mal du meinst doch nicht, ja, das ist haben eine legendäre Schaufel, die seit Generationen seiner Familie gehört. Und welch Glück heute äh, mit uns ist, also dann ist der Name auf den Griff der Name der Schaufel sieht so aus, ihr Idioten. <lacht> Boah. Ja, und wieder ein Job mit gutem Ende. Jetzt müssen wir uns wohl bei Estelle bedanken, wie bei mir. Es war dein Vorschlag geschaffen mitzunehmen. Ja, wenn du nichts gesagt hättest, Estelle hätten wir die haben zurückgelassen zurückgelassen. Das war doch nichts. Ich habe nur irgendwie gedacht, dass wir sie mitnehmen sollten. Hm, und doch, hm. ich fühle, dass ich das erstmal Mal meine Arbeit für die Gilde geleistet habe. Hä, das ist super. Lass uns schauen, dass es in Zukunft so weitergeht. Wer hat das gedacht? Warum sollten da auch zwei Schaufeln sein? Ist mal ganz ehrlich. so sowas von klar, dass die den seine ist. Ich habe mich ja die ganze Zeit gewundert, warum die überhaupt nichts gesagt haben. Hallo, wir haben die ganze Zeit so eine Schaufel dabei. Übrigens, ja. äh, das ist klar. So, kannst du irgendwas mit diesen Fühlern machen, die ich gefunden habe? Oh, anscheinend schon. paket kritik ja Okay. Alles klar, danke. Oh, noch was. Valkyrepaket. Ah, cool. Jetzt kann sie diesen Helm ausrüsten. Mehr oder weniger ja würde fand ich irgendwie besser hat in neueren Tales of spielen dass du mehrere klamotten da hinpacken kannst anstatt nur eine so auf ein aus das war limitiert zu sein ist ein bisschen all ich hatte noch ich hatte auch viel mehr spaß in Tales auf der serie wo du weil nicht jeden irgendwie voll viele sachen geben konntest da war am besten ich liebe es Auszutoben, du standst vorher nicht hier, glaube ich. Doch, okay, das also kann dann geht es mal zurück nach Mount hemsa und ja, das wäre dann auch, glaube ich, das letzte, was ich jetzt hier machen will. Ehrlich gesagt, weil ich langsam irgendwie mal weitermachen will. Wieder ja, äh, ich meine, da sind noch einige Orte, die ich nicht erkundet habe, aber schauen Vielleicht gehe ich doch mal durch, ich weiß noch nicht. Ich will jetzt ehrlich gesagt nur ein paar hier mit so Skits und so was alles machen. Mit Cutscenes. So, was haben wir hier? Feuerlilie verloren. Maya, ich habe nicht so Okay, Werken. Okay, wir rennen hier noch ein bisschen durch. Ich habe eine ja. Idee. Ich habe eine おかきっと。偶然 もしかしてそのキャナリっていうおっさんの友達 Send Johann Kanauko, kann ich nicht. Hier so, und ich renne jetzt noch mal hier durch die Gegend, um diesen Bogen zu suchen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er vielleicht hier sein könnte. Also ja, wir sehen uns dann.